Also von Lustigkeit her würde ich sagen, Skala 1 bis 10, äh, 9. Ja, ja, ja. Und von, von Optikkeit würde ich schon sagen, 12. 12. 12, ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Welcome back, liebe Leute. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Und heute haben wir uns richtig tolle Sachen überlegt. So richtig schön werden wir heute mal Produkte testen, an denen wir immer wieder vorbeigehen und immer denken, ach, ich kaufe sie nicht, aber dann heute haben wir sie zusammen gekauft und werden sie euch präsentieren und alles, was damit zusammenhängt. Ich bin ganz aufgeregt, Chris, endlich können wir sie, endlich können wir sie probieren. Es ist die gute. Dr. Edgar, Restaurante, Pizza, deutsche aller la Chocolata. Nova. Nova. Nova. Heißt Nova, dass sie dann so explodiert wie eine Nova? Ja. Ah, Schokoladenpizza von ähm, Dr. Oetker. Der gute Doktor. Muss ja dann gesund sein, eigentlich, ne? <lacht> Diese Folge wird übrigens präsentiert von Dr. Oetker. Restaurante. Ach nee, ist ja wirklich Restaurante. Was gibt's denn? Wagner Pizza. Warum werden wir eigentlich nicht von Wagner Pizza oder Dr. Oetker gesponsert? Warum ja. werden wir überhaupt nicht gesponsert, Leute? Das ist unser Leute? Bewerbungsvideo. Ach, das ist unser Bewerbungsvideo. Ja, ganz tolle Pizza, die werden wir gleich mal machen hier im Ofen. Aber erstmal machst du ein Unboxing. Oh ey, hey, voll crazy, ey. ich habe die hier gerade gekriegt, haben sie mir geschickt, haben sie mit UPS geschickt, mit versucht. Nein, wirklich? Und ey und Leute, wir bewerten die wirklich ehrlich, ne? Also <lacht> nicht, weil wir Geld dafür kriegen, sagen wir das ist gut, sondern es wirklich ehrlich bewertet jetzt. Ja, weißt also die ist bis 6 2018 haltbar. Also man kann sie jetzt kaufen und erst im nächsten äh, Juni äh, essen und dann ist es noch in Ordnung. Also ziemlich lange haltbar. Und jetzt machen wir mal auf. So. Ey, ich weiß gar nicht, wie die aufgeht. Ey, es gibt gar keine Stelle. Ey, soll ich, gar, ich mal gucken? Keine Stelle, ist keine nee, es, es gibt keine. Ey, vielleicht. Ey, warte, warte. Warte, vielleicht muss man einfach sagen, ähm, <lacht> Ene Mene hier brauche ich eine Explosion. Nova, buff. Oh, oh, oh, oh hat funktioniert, hat, hat funktioniert. funktioniert. Ja, also hier die ist so eingepackt in ähm, Frischhaltefolie. Ja. Sieht ja. Sieht, hm. sieht aus sieht aus wie ein Kuchen, ne? Sieht aus wie ein Kuchen, ja. Zeig mal hätte ich hinten. dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht, Kuchen gemacht. Also von hinten sieht es so ein bisschen aus wie... Wie Pizza. Naja, wie, wie so ein Lebkuchenteig, finde ich. Ne, wie, wie, wie ein Pizzateig von Restaurante-Pizza, aber halt in Kuchenfarbe. Ähm, wir haben kleine. kleine We Sch Weiße Schokolade? Ja. Sch Weiße Schokolade drauf. Und wir haben. Ros Sind das Rosinen? Quatsch. Nee, das ist auch Schokolade. Mein Gott, Entschuldige! Rosinen! Meine Fresse! Wer macht denn Rosinen auf die ja. Pizza? wie macht man die denn? Halt mal, ich guck mal nach, ja, wie man die macht. Mal. Ich will die nicht halten, sonst taut sie auf, wenn ich so heiß bin. Also, wie man eine Pizza macht wahrscheinlich. Wir machen das jetzt mal. Mann, ist das spannend, ob die schmecken wird und wer weiß, wann sie fertig ist. Na, wenn das mal kein Zufall ist. So, this is how the magic looks like when it's done. Also, und? Das riecht wie, wie ähm, Schokokuchen. Wie Schokokuchen, Wie Schokokuchen, ne? Schokokuchen. Sieht tatsächlich aus, so ein bisschen wie Pizza. Äh, wir haben es auch wirklich tatsächlich ganz genauso gemacht, wie es hinten drauf steht. Also, irgendwie 180 Grad Umluft, äh, 10 bis 11 Minuten. Also, wie man eine Pizza macht quasi. Ja. Ähm, Riecht, riecht schon sehr schokoladig, muss man sagen. Ich habe ich hab in der Nähe von einer Schokoladenfabrik ge gewohnt. Ja, Charlie? Da hat, hat, das okay, hat das wirklich so gerochen morgens manchmal. Was ist da Soße sogar drauf? Wie tomatensauce Okay, ne? Also, also Boden, muss ich sagen, schmeckt wirklich wie Pizzaboden. Hm, oder? Ja. oder also oder, oder bilde ich mir das ein? Hm. Hast du deine Geschmacksnerven eigentlich? Oh nein! Mit <lacht> Vollmond <lacht> spricht man mm. übrigens Das ist lecker, Leute. Also wirklich. Wenn man mm. ein, ein romantisches Date hat mit der Freundin. <lacht> oder einem Freund. <lacht> also. Es geht, oder? Es gibt übrigens Leute, die finden Schmacksgeräusche. Ganz, ganz eklig. Ja, warum? Kannst du immer so. Machen wir sie essen? Also, mein Stift ist weg. Hm. Hm. Was meinst du? Ich meine, schmeckt besser, als ich es dachte. Ich ich dachte, auch. Ich, dachte, es schmeckt, äh, ich dachte, es schmeckt nicht. Ja, ich dachte auch, es wäre richtig eklig. Hm. Ähm, also es muss natürlich jedem bewusst sein, dass das ähm, sehr süß Was ist das Genau, auch? also ja. das ist halt nicht wirklich Pizza, okay. sondern das ist eher wie so, eine, wie so ein... Wie so eine Torte, wie so ein Kuchen so. Mhm. Ey, wenn man da noch... Ey, das machen aber was halt geil ist, ist, dass es äh, so warm ist, wa? Und die Schokolade so geschmolzen ist. Ja, und so crunchy. Hm? Mhm. Mhm. Mhm. Gar nicht schlecht. Ist gar nicht schlecht, Leute. Oh, ich krieg aber auch langsam Durst, ne? Eine mhm. Viertelpizza hat 240 Kalorien. Also eine hat 1000 Kalorien. Quasi die Hälfte von dem, was du am Tag essen hast. darfst. man mir lieber weg. Was hat man, wenn man viel gegessen hat? Was hat man dann? Man hat keinen Hunger, sondern man hat dann... Ich bin Zit. Ja, man hat Durst, Leute. Nee, ich bin Zit. Es wurde ein Wort erfunden dafür, wenn man nicht durstig ist. Ich bin Zit. Für dich wurde auch ein Wort erfunden. Ja? <lacht> Affe. Es wäre aber viel zu einfach, wenn wir ein ganz normales Getränk testen würden. Deswegen haben wir uns ein bisschen in die weltweiten Sphären des Internets gegeben, begeben und haben was Großartiges gefunden und zwar die allseits beliebte Pepsi White. Und das ist nicht die Pepsi, die in Charlottesville beliebt ist, sondern eine Pepsi, die es seit 2008 gibt. Ne? Fact Factchecker, musst mich unterbrechen. <lacht> also pass auf, in Japan gibt es nur die Pepsi White, die gibt es gar nicht in Deutschland. 2008 kam sie das erste Mal raus und in einer Special Edition 2012. Viel Spaß beim weitermachen. <lacht> du hast eigentlich alles gesagt und äh, wir probieren heute mal ähm, dieses Rezept nachzumixen. mixen. Wir haben uns schlau gemacht, wie die so schmeckt. Und deswegen werden wir jetzt mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich bin gespannt. Laut dem Internet braucht man für die Pepsi White eine Pepsi. Wir werden übrigens nicht von Pepsi gesponsert, auch nicht von Coca-Cola. Warum werden wir nicht von Pepsi und Coca-Cola gesponsert? Das frage ich mich eigentlich auch. Aber, Aber vielleicht ist das ja unser Bewerbungsvideo hier. Ja, wir leben übrigens gleich tierisch am Limit, weil, wie sagt man so schön, Coca-Cola-Glass, Pepsi-Bottle, Pepsi Bottle. I don't give a damn. Es soll einen leichten zitronen joghurt geschmack haben, das heißt, wir haben hier den guten alten Zitronenjoghurt. So, darf ich mal ganz kurz dich unterbrechen? Nein. Was ist da drin? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Also, man munkelt, dass die äh, Pepsi White, ähm, die Farbe kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, aber bei den Gläsern ist das auch relativ unwichtig, ähm, ein bisschen nach Zitronenjoghurt schmeckt mit Vanillegeschmack. Mmh, Und ähm, ja äh, wir bauen jetzt mal quasi das coolste äh, Getränk aller Zeiten nach. Darf ich ihn einschenken? Ja. Jetzt wird's spannend. Wir wissen natürlich nicht, wie viel Joghurt wir dafür benutzen <lacht> du, sollten. Du weißt das nicht. Hey, hörst du auf? Nein, okay. du machst deine Geschmacksnerven ja. kaputt. Mein Gott, ich wollte ein bisschen abtrinken sei doch nicht so ein Kochen ich würde sagen, Kochen wir nehmen Nazi. jetzt einfach mal einen ein rustiger Händler mm. und zwei große Löffel nehmen wir rein. Ja. Komm mal her, Schatzi. Ja. Mm. Was, was passiert? da mm. so Was Gefühl. ihr hier nicht sehen könnt, ist, es haben sich schon Lebewesen <lacht> in den Gläsern gebildet. Jetzt verrühren wir das ganz schön. Ja, aber ich will doch auch Vanille haben. Ja, ja, ja. Gib mir meinen Löffel. Mm. Ich glaube, das ist so. Auch so macht das Pepsi auch. So, so macht das der Herr Pepsi <lacht> jeden Tag in seiner Villa selbst. Oh, das riecht aber schon gut nach Vanille. Mm. So, ich mach mal, ich weiß nicht, pass auf. Muss reichen. Was hast das jetzt du so gemacht? Ja, bei mir ist ein Shake geworden, bei dir. Ist... Reicht! Nicht so viel. Nicht? Da bin ich noch mal schnell losgeflitzt und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht doch mal zumindest einmal die Farbe des guten Getränks zeigen sollten. Mm. Aus wie Latte. <laughs> Latte. <laughs> This is where the magic happened. We combined Pepsi with a little bit of citrus yogurt and some vanilla taste-flavored stuff. So let's drink it. Prost! Auf euch, Freunde! Hätte mir deutlich ekliger vorgestellt. Ja, hm. Also ist gar nicht. Also man schmeckt die Pepsi noch durch, muss ja, ich sagen. Man schmeckt aber auch den Joghurt. Man schmeckt aber auch den Joghurt. Und, und das Vanille. das Vanille. ist auch sehr gut. Aber warte, Ich muss es nochmal. Ich glaube, wir machen demnächst mal eine Lass-Maren-Brauerei Auf dem auf zweiten Schluck ist aber dann doch schon ekliger. Ja, ich muss vielleicht nochmal einen dritten nehmen. Darf ich mal deine Kreation probieren? Weil ich hatte ja vielleicht ein bisschen anders gemixt auch. Ja. Ich habe nach links gerührt. Ach so, ja. <lacht> ich habe gehämmert. Nö, ist so ähnlich. Ist ähnlich. Also... Hast du gut gemixt. Also, okay. Jetzt gehen wir mal davon aus, das ist auf dem japanischen Markt. Ja. Ähm, das gekühlt zur Sommerzeit. Warum nicht? Warum nicht? Also, ist jetzt... Ähm, also ich merke gerade, wie mein Magen anfängt zu stechen. Aber sonst, ach, ich, also ist jetzt nicht schlimm, ne? Gar nicht. Also man kann es gerne mal nachmachen. Wir können auch das Rezept auch mal hier in die Infobox schreiben. Ähm, oder ihr schaut euch es einfach noch mal an. Ähm, ist, ist ganz, äh, ganz es ist wirklich lecker. ganz lecker. Ich glaube, es sollte, wir sollten äh, bei den ganzen Frozen-Joghurt-Läden in Berlin vielleicht mal einen Pepsi-Geschmack vorschlagen. Und dann machen wir einen fetten Reibach. Das ist dein Röpsalm. Mhm. Gut, ich kann gar keinen. <lacht> lecker, lecker, lecker, lecker, Rein Fandet ihr unser Video auch lecker, dann gibt dem Video doch ein Like und abonniert unseren Kanal. Und aktiviert auch mal die Glocke. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wann unser Video online kommt. Und teilt das Video mit euren Freunden. Die freuen sich bestimmt auch. Geht doch mal auf Patreon. Da könnt ihr auch ähm, immer mal wieder Bonusmaterial von uns abstauben. Ja? Und für einen halben Döner seid ihr schon mit dabei. Und dann können wir uns auch mal wieder neue Produkte leisten und die hier testen. Vielen Dank. Wenn ihr auch Ideen habt, was wir mal testen können, und es müssen nicht nur Lebensmittel sein, die wir übrigens alle jetzt hatten, ich meine, keine Frage bei uns, alles aufgegessen haben, ähm, dann kommentiert das doch hier auch mal drunter unter dem Video, was wir mal testen sollen. Kann Spielzeug sein, kann Filme sein, die wir gucken sollen, können aber auch nach wie vor Lebensmittel sein. Ihr müsst uns das natürlich alles nur kaufen. <lacht> Nein, wir würden das gerne mal machen und äh, vielleicht hat euch das ja Spaß gemacht, denn äh, uns hat es sehr viel Spaß gemacht und ich sage jetzt noch drei Worte Du bist dran. Shine on. Wir sind noch Krümel von der Pizza. Äh, Ey, die war gar nicht so, ich habe die richtig wirklich eigentlich Der gute Doktor, Der gute Doktor, der Genie. steht für Qualität. Weißt du, was, der weißt, kann sogar Pizza mit Schokolade machen und schmeckt trotzdem. Weißt du, was in meinem kleinen kranken Kopf vorgegangen ist? Nee? Du machst dir schon die Pizza vorher mm. und als Nachtisch machst du dir die Schokopizza. Ja. Hey, wie fand sie Pepsi? War auch ganz nice, ne? War Ein bisschen nice. doll süß, aber im Sommer gekühlt so? Mm -hmm. Ja, ich glaube, es wäre cooler, wenn die so noch so ein bisschen sämiger wird. Also so ein bisschen joghurt -mäßiger. Also die war schon sehr flüssig noch, fand ich. Ach du, wird sie shake-mäßig? ja. Dass mhm. es zur Farbe passt. Müssen wir uns noch was einfallen lassen. Ja, Irgendwas dickflüssiges, weißes reinmachen vielleicht das nächste dickflüssiges, Mal. Dickflüssiges, weißes, um das so ein bisschen sämiger zu machen. Ja. <lacht> ich ich denke da mal drüber nach. Ich glaube auch. Oder wir gehen mal zusammen auf Toilette.